Hallo und herzlich Willkommen in Berlin. Ich heiße Olga. Ich bin genauso wie du vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren und zu arbeiten. Ich habe sehr schnell gemerkt, wie schwer das ist in einem neuen Land. Du weißt nicht, welche Papiere du jetzt brauchst. Du weißt nicht, wie du das sagen musst, wohin du gehen musst. Und genau aus diesem Grund haben wir auch unser Projekt gestartet. Bei Open Deutsch kannst du sowohl Sprache als auch wichtige Informationen finden, die wir verbunden haben und dir präsentieren. Zu diesen Informationen gehören zum Beispiel das Thema Wohnen. Wie finde ich eine Wohnung? Äh, was ist ein Vertrag und wo kann ich eine Wohnung anmelden? Ähm, auch die Visa-Fragen zum Beispiel, ich möchte meinen Aufenthalt jetzt verlängern oder meine blaue Karte bekommen. Ähm, welche Dokumente brauche ich dafür? Oder ich bin mit meiner, mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Ich habe Kinder. Ähm, wie kann ich sie jetzt in, zu einem Kindergarten schicken oder äh, zur Schule? Das alles lernst du bei uns und äh, das Gute dabei, wir zeigen dir nicht nur, wie du diese Sachen in Berlin erledigen kannst, sondern du lernst mit uns auch äh, Sprache. Wir zeigen dir, welche Wörter brauchst du dafür und äh, welche Formulare, wie kann man das übersetzen oder ausfüllen. Unser heutiges Thema ist Begrüßen. Das ist das Wichtigste. Wenn wir jemanden sehen, müssen wir erstmal Hallo sagen. Oder wenn wir gehen, dann sagen wir Auf Wiedersehen oder Tschüss. Ich zeige dir ein paar Portale, bei denen du dieses Thema Kennenlernen Hallo noch mal. <lacht> ich bin wieder bei dir und jetzt geht es darum, dass ich dir zeige, wie du die deutsche Sprache lernen kannst. Und heute ist eines der wichtigsten Themen, die wir mit dir lernen und das Thema ist Begrüßung. Ähm, du siehst schon in deinem Kurs, ähm, dass wir auch schon etwas für dich vorbereitet haben. Äh, hier ist zum Beispiel eine Materialsammlung als iFrame von unserer Startseite, wurde auch viele ähm, Interessante Sachen finden kannst, also sowohl Videos als auch Übungen und Wortschatzsammlungen. Ähm, du kannst dich einfach durchklicken und dir alles anschauen. Hier ist zum Beispiel ein Video von YouTube, äh, womit du auch die formelle und informelle Art und Weise sich vorstellen kennenlernst. Hier ein Beispiel. Hallo deutschschule.ch Hören und nachsprechen. Lektion 2. Hör zu und sprich nach. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Christina Mettler. Ich heiße Christina Mettler. Ich heiße Christina Mettler. Ich heiße Christina Mettler. Woher kommst du? Und so weiter. Das ist nur ein Video, wie du siehst. Es gibt mehrere Videos. Es gibt auch so Arbeitsblätter, die du dir anschauen kannst. Was sagt man, wenn man jemanden kennenlernt? Guten Morgen, ich bin Frau Huber, ich bin die Lehrerin und so weiter und so fort. Und äh, wir haben dir hier noch Wortschatz gesammelt zu diesem Thema. Und das kannst du dann mit einer App lernen, die heißt Quizlet. Hier haben wir das für dich schon eingebettet. Äh, und hier geht es darum, dass man die Vokabeln lernt, ja, also from ist aus, wie zum Beispiel aus Deutschland und so weiter, oder good night, äh, wie heißt es auf Deutsch, ja? Gute Nacht. So, ähm, aber du kannst auch nicht nur bei uns vieles Interessanter finden, sondern auch bei anderen Anbietern, wie zum Beispiel hier. Die Seite heißt deutsch.info und das ist eine mehrsprachige Webseite. Das bedeutet, du kannst hier auch eine andere Sprache auswählen. Ähm, ja, nehmen wir mal Russisch und man sieht, äh, dass die... Äh, Webseite dann auf einmal anders aussieht oder wir machen lieber Englisch, dann können das alle verstehen. Genau, und hier gibt es Kursen, Grammatik äh, und vieles Interessante. Ähm, nimm dir Zeit und schau dir alles äh, nochmal in Ruhe. Äh, uns interessiert jetzt die Niveaustufe A1. Und äh, hier sehen wir dann auch ähm, unterschiedliche ähm, Unterrichte und wenn wir auf 1 äh, drücken, also hier ist zum Beispiel, <lacht> ich habe mich schon registriert, ich habe es schon für dich getestet. Ähm, es gibt unterschiedliche ähm, Dateitypen, man kann sich etwas anhören und auch lesen. Wie heißt die Straße hier? Das ist die Himmelstraße. Ah ja, Himmelstraße. Da ist das Hotel. Wir sind da. Genau, und wenn ich auf etwas drücke, dann ähm, kann ich sogar eine Übersetzung bekommen. Ich muss aber hier angeben, in welche Sprache ich das gerne übersetzen, übersetzt bekommen möchte. Genau, und jetzt siehst du, oh, hat er nicht übernommen. Ich glaube, ich muss die Seite einfach neu starten. Genau, und dann äh, sehe ich hier gleich die Antworten. Ähm, wie gesagt, äh, es gibt hier sehr viele interessante Informationen. Ähm, das ist auch alles kostenlos und damit kannst du auch sehr gut lernen. Ähm, dann möchte ich dir noch eine Möglichkeit zeigen. Das äh, sind die Materialien von der Deutschen Welle. Äh, unter dw.com Deutsch lernen äh, findest du diese Materialien und äh, es geht nach Niveaustufen von A1 und so weiter und wir möchten hier interaktiv lernen dann zeigt er uns die Webseite, also die Kursseite, ich habe mich hier auch schon registriert äh, damit ich dir das zeigen kann und äh, Genau, hier ist alles auch schon alles aufeinander aufgebaut und das ist auch kostenlos. Also du musst dafür kein Geld bezahlen. Ähm, ja, es lädt ein bisschen langsam. Es kann sein, dass das an meinem äh, Internet liegt. Okay, also ich erkläre dir erstmal noch ähm, weitere Sachen. Äh, das sind jetzt... Kurse, diese A1-Kurse und wenn man hier unter Deutschkurse nochmal schaut, es gibt unterschiedliche Niveaustufen oder wenn du noch nicht weißt, Hallo, ich heiße oh, Emily. Entschuldigung, okay. ich komme aus den USA. Meine Muttersprache ist Englisch. Genau, ähm, jetzt hat es funktioniert und man kann dann auch sehen, es gibt noch Übungen und Grammatik. Ja, dazu, äh, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall. Man kann es auch auf Deutsch, auf Englisch oder auf Russisch schalten. So, ähm, so viel zu diesem Kurs, aber das ist jetzt nicht, der ein, nicht die einzige Möglichkeit. Ähm, man kann auch einen Einstufungstest machen, wenn man nicht weiß, welches Niveau man hat. Um, wenn man noch nie Deutsch gelernt hat, wäre das A1 oder dann A2, wenn man schon etwas gelernt hat und B1, wenn man schon gut spricht. Äh, oder, genau, oder? Man kann nach der Stufe sch äh, schauen. Also hier, ich habe auf A1 gedruckt und hier sehe ich alles Angebote für A1. Manche sind auch Deutsch-Englisch um die Sprache einfacher zu lernen. Dann kann ich dir noch empfehlen das Portal von der äh, Volkshochschule. Äh, das ist VHS Lernportal. Siehst du auch hier, deutsch.vhs-lernportal.de ähm, Ich habe mich hier auch schon angemeldet. Ähm, ich zeige dir, wie es geht. Ich ich äh, wähle jetzt äh, die Niveaustufe A1 und dann äh, sieht man hier auch meinen Bereich. Ähm, das ist mein Tutor, Bianca, wenn ich Fragen habe, dann kann ich ihr ja schreiben. Und hier sind dann auch die Lektionen. Also die erste Lektion ist unsere Lektion, also äh, wie man begrüßt, Hallo, wie geht's? und du kannst auch sehen ich habe hier schon etwas gemacht <lacht> aber ich zeige dir am Beispiel von Ländern wie es geht das ist die erste Übung ja wenn ich da drauf klicke Deutschland dann wird mir das auch vorgelesen welche Länder das sind Polen Italien und wenn ich jetzt auf Weiter drücke so, hier muss ich hören und nachsprechen. Deutschland. Und ich kann hier auch meine eigene, meine eigene Aussprache ähm, aufnehmen und äh, um das zu vergleichen äh, erlauben Deutschland. Und dann kann ich das hören. Okay, ich habe das nur halb aufgenommen, aber es funktioniert. Das habe ich auch schon ähm, ausprobiert. Also so viel zum Thema Länder. Und es gibt natürlich auch ähm, andere Themen, die uns auch interessieren könnten. Wie zum Beispiel hier. Auf Wiedersehen. Äh, hier muss man schauen, was passt. Ja, äh, Hier ist das natürlich Gute Nacht. Auf Wiedersehen und tschüss. Das Gute an diesem Portal ist, dass ich gleich ein Feedback kriege. Ich sehe, ich habe alles richtig gemacht. So und was uns auch noch helfen könnte, ist die App äh, für A1. Sie heißt Deutschtrainer A1-App. Man kann diese App ähm, sowohl für Android als auch für Mac OS benutzen. Ähm, ja, leider kann man das im Browser nicht zeigen, äh, weil es diese ja dieses Angebot nur als App gibt und hier sieht man dann auch gleich den Link äh, zu, zu ähm, Google Store. ja Und das ist dann auch kostenlos. Man sieht, man muss dafür nichts bezahlen. So äh, und die ähnlichen äh, Apps sieht man dann auch hier. Die kann man auch alle sehr gut benutzen. Von, also, diese A1, äh, das A1-Portal von der Volkshochschule gibt es auch als App oder von der Deutschen Welle gibt es auch eine App. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dich dafür entschieden hast, Deutsch zu lernen und ähm, Genau, also mit diesen Möglichkeiten, die ich dir heute gezeigt habe, kannst du es auch kostenlos tun. Bis später!